Für die Giraffe und den Liegestützkreise benötigt ihr ein Tor, zwei Seile, die ihr am Tor befestigt und sechs Bälle. Geht in die Liegestützposition und setzt eine Hand nach der anderen um. Auf diese Weise bewegt ihr euch im Kreis. Achtet auf eine durchgestreckte Körperhaltung. In beide Bewegungsrichtungen dreht ihr euch viermal im Kreis. Für die leichtere Variante setzt ihr euch auf den Boden und stützt euch mit euren Händen auf den Bällen neben dem Gesäß ab. Nun drückt ihr euren Körper hoch und bleibt für 20 Sekunden in dieser Position. Dabei ist der Blick auf das Seil gerichtet, sodass ihr einen langen Hals habt. Die Arme sollten dabei nicht komplett durchgestreckt sein. Für die schwierigere Stufe setzt euch zunächst auf den Boden und legt eure Füße neben dem Ball. Dann müsst ihr einen Fuß nach dem anderen auf den Ball und auf der anderen Seite wieder heruntersetzen. Dabei ist der Blick auf das Seil gerichtet, so sodass ihr einen langen Hals habt. Diese Übung wiederholt ihr siebenmal.